Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt hier auf dem Kanal. Sie sehen schon, im Hintergrund haben wir, ja, hier als Horst haben wir Erik. Du darfst hallo sagen. Hallo. Und hier einmal den Simon. Guten Tag. Die man vielleicht schon aus den Landwirtschaftssimulator-Streams kennt. Und ja, wir hatten gestern... Gestern spontane Idee für ein weiteres Spiel und das machen wir jetzt einfach. Würde ich sagen, was gibt's zu tun, Vorarbeiter? Bin ich schon wieder Vorarbeiter, das ist ja ganz toll hier. Ja, du bist Horst! Ich hab nur gar nicht gesagt, was das hier ist. Wir spielen hier den Bausimulator 2015. Genau. Der kriegt auch bald ein Hakenzeichen an die Spiele ran. <lacht> ja, genau. Und unsere Aufgabe ist eine Villa mit gepflasterter Einfahrt. Da schon der grüne Blitz vorbeigezischt. Ähm, ja. Fahre einen kleinen Bagger zur Baustelle, besorge einen Container von einem Baustoffhändler und transportiere die Ladung in den markierten Bereich. Bagger in den markierten Bereich aus. Bagger in den markierten Bereich aus, besorge einen Container von der Baustelle und transportiere die Ladung in den markierten Bereich am Kieswerk. So, steigen Sie dazu und vor allem anschnallen. Jawohl. So, wie machen fahren, aber das richtig? Äh, Erstmal schicken was man einfachen. rundum Leuchten an. Gibt es die überhaupt mit O? Oh, ah, wie o, schön das klingt. So. Genau. Und Vollgas. Ja, aber nicht zu schnell, dass ist an unserer Baustelle vorbei, Fiersch. Ach, direkt hier. Ja. Wow. Das hat sich echt gelohnt. Hätte man fast mit, einfach mit dem Bagger hierher kommen fahren können. <lacht> Aber ja, dann so, Stück. <lacht> so, so geht's natürlich auch. Ja. Passt. Ich war so. baggern hier, oder? Ja, wir müssen erst mal warten, bis Erik da ist, bis der <lacht> Könnt ihr nicht anfangen ohne mich? Oder müsst ihr auf Container warten, da? Ja, Container oh. warten die aufträge müssen glaube ich einer nach dem anderen also okay. genau ein container fehlt und wow. dann müssen wir den markierten bereich ausbacken. ich denke mal dass wir die, dass wir das ganze in den container reinpacken müssen ja natürlich auch ja ich habe auch ich kann aber schon mal hingehen weil wir noch ein paar sachen hier abschnitt in abschnitt 2 müssen wir noch ein paar sachen kaufen äh, könnte ich mich genau, schon bist. auf den weg machen nico geht shoppen genau kann ich mich scheiß scheißig bewegen? Hänger hier, Schiff Q und Schiff e. Ah. E, e ah, tap. <lacht> Jawoll, Erik! Ey, es hat funktioniert, also mach ich so. so So, muss der, der muss hier in die Fläche rein, oder? Ja Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück Anhänger abgekuppelt. Muss ich einfach mal abwerfen versuchen für den Kitten das? So, no, passt. Markiere den. Ja genau, markiere ja, den gebaggerten Bereich. <lacht> ja, ich markiere mal auf den Bereich. E Erik äh, könntest du ich vielleicht passen. den den den Container ein Stückchen noch nach hinten bringen. Ja, ja, ich fange mal an der Falle ran gleich. Wo ist der Gartenhändler? Ach da! Ach ja stimmt, das war der Gartenhändler Ach so, ach so meinst auf die ganz andere Seite Ui, jetzt kann ich Spur mir in die Latte Ey komm wie massiv das Ding ist So 80, 90 Habs geschafft ey, ey, ey, ey. Kurven geschnitten, passt schon so oh, mit 100 hier in die Einf Einf Einf einfach rein. Äh, ne. Oh auf, jetzt ist die Steuerung gerade invertiert. Wow! Yeah, wow! Jetzt krieg ich die Meldung, dass Nico im Gartenhandel ist. <lacht> ja, weil das gerade Mal Ich glaub, ich, weiß hier... nicht, ich weiß nicht so gerade, man. ich glaube, Nico ist im Gartenhandel. <lacht> Echt? Hm. Ich möchte meine Zweifel aber dran. Äh... So. So was brauche ich? Ich, ich <lacht> muss kaufen... Besorgen Sie eins Schneebeere und eins Eibensetzling. Was? Cool, man kann in den Form sogar reinlaufen. <lacht> Greg, kannst du dir merken? Einmal Schneebeere und einmal Eibensetzling. Schneebeere und Eibensetzling? Doch. Einmal jeweils hast du gesagt. Einmal Eibensetzling, einmal Schneebeere. Gut, danke fürs Erinnern. 100. Ich wollte sagen, einmal wäre einmal oh, okay. Menü öffnen, Gärtnerei, grüner Daumen. Das sah gerade sehr ungründig aus. Okay, dann das ist Wow! Hallo, was ist das jetzt? Ach, f***. Okay, sollte man nicht sagen. Hängt dein Arm wieder, Baggerarm wieder fest? Ja! Ja, du musst gleichzeitig irgendeinen anderen Arm ein bisschen bewegen. Dann ich ich bewege schon wieder mal hoch. die beiden Arme, damit ich überhaupt staunen kann. Das ist schon kompliziert ja. genug. Ja. Ein absolut ja. bugfreies Spiel. Hallo, ich will buggern. So, mit 100 Sachen fährt man eh ins Dorf rein. Natürlich. So... Nee, ich muss erstmal. mal... Oh. Wie gut, dass ich vorhin einen Hänger äh, abgekuppelt habe, den ich jetzt brauche. Ich komme noch mal zurück. Äh, du kannst dir beim äh, Garten... Nein! Garten oder ein oder Nico? Du kannst beim auch auch Stab Du musst halt bei dem Händler gezogen. So. Halt ab mit. Äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, so. ja, aber jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt doch mit dem einen einem Stab da Quer durch die Länge schicken können. Das war lustig. <lacht> ich hätte jetzt, ich das jetzt können wir mit Juli machen. Bist du noch weiter, bei Simon? Ja. ja dann drücke ich mal ja. Hä, ja, warum? <lacht> weil, <lacht> ich hab, weil theoretisch. Äh, bist du schon fertig mit dem ersten Zahn? Ja, dann will ich fertig machen. <lacht> ja, jetzt zu spät. Ja, ja oder nein? Ich hab's noch nicht gedrückt. Fertig, äh, kann ich <lacht> fertig beenden? Ouch. So, dann mal aus der Gruppe rausfahren. Bei... Okay. Äh, jetzt hier warte ich mal ein Stück vor. Oh. Adam haben ah! die... <lacht> Erik! Nein, ja. Nicht wieder abkippen! Heißt zwar abkippen... Oh, da haben wir jetzt einen. Heißt zwar absetzen, aber nicht, weil du die ganze... weil du die andere wieder hin absetzen sollst. Nun schick ran. Weiter. Gabelstapler mit Tastaturfahren ist echt äh, unpraktisch. Äh, wie war das hier, um die Ladeflächen jetzt zu öffnen? Jetzt war es Hm, das Geräusch von den Baggers lustig. Von dem Gabelstapler hier auch. Schön Europaletten ist hier drauf. Europaletten, frisch von der Eurobahn. No. Ach, du bist schon fertig wow. Ich habe einmal so einen 100%-Abster äh, äh, gemacht äh. und dann war das. Oh oh. Oh oh. Nee, Setzlinge. Auf der Vergabel bleiben. Fahr mal aus der Baustelle raus, bitte. Hä, bitte? Du sollst aus dem Baustellenbereich rausfahren. Na, ja, und ich klapp gerade den Bagger zusammen, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. So, ich stelle den Gabelstapler mal hier auf ganz unauffällig auf den Parkplatz ab. Ich genüge einen Platz zum Aussteigen, Alter. Bye, have a great time! Was macht Erik gerade, oder? denken ja so, wir machen in dem fall mal hausbesichtigung doch ich würde gerne einmal das haus hier angucken ist aber nicht zum verkaufen was oh wow ja. ein teil ja. der ein teil der ladung ist nicht korrekt beladen hast jetzt mal gefällig gescheit Toll, toll, die Holzbalken sind nicht echt auf dem Dach. Alles <lacht> fake hier. Alles fake hier, ja genau. Oh fuck, jetzt bin ich vom Dach runtergekommen. Oh. Sonny-Töter. Das ist ja hier fast eine Physik wie auf äh, lf hier. So. Schlimmer. Schlimmer. So, Gabelstapler hier wieder auf dem Parkplatz drauf. Oder auch nicht. So. Beep, beep, beep. so. wie 1940. Wir haben die Schützengräben schon ausgehoben. <lacht> bereit Du musst weg, Simon. <lacht> Scheint mir auch so. komme mir gerade leider nicht mal raus. Ui, Kaching, und jetzt bin ich plötzlich außerhalb der... <lacht> Okay. Schön. Ich glaube, ich jetzt da draußen ausgekommen bin. Ach so, äh, wir brauchen oh den Lager eigentlich schon noch, um das Zeug abzuladen, gell? Aber vielleicht über die Baustelle. Über so den Trigger fährst. <lacht> so. Yo, Nico kam da gerade mal richtig mit Schwung hier reingebrezelt. <lacht> Wie gut, dass das äh, Gerüst da echt stabil ist. Ja, aber hallo. Das ist, das ist komplett gepanzert alles. Ja. Die, wis die wissen, warum. Noch Juni nicht da. Oh. No. <lacht> hey Los, <hierher> <lacht> was hier damit was ist denn hier verbrochen oh. also ja äh, Entschuldigung wir haben ein paar Lusche hier im Vorgaben Der Anhänger steht minimal im Weg <lacht> Klasse ja, Ich glaub, die, der die der ganze der Kreuzung Schuss ist ruhig sie wollen Vorfahrt gewähren, aber... Ja <lacht> Zu höflich ey, die Autofahrer Ja <lacht> Schönen guten Tag, sie dürfen, sie dürfen einfach vorbeifahren. Der, der, der Anhänger, der, der tut ihnen nichts. Der wird sie nicht angreifen. Sie können vorbeifahren. Ey, ja, wenn. Sie, der, wenn der Arbeit nicht flirten, ne? Sie brauchen nicht ganz so schüchtern sein. Sie, sie können einfach losfahren. Los. Das Gaspedal befindet sich unten. Ja genau. Haben Sie es ja gerade gehört. Und nicht bremsen! Hü, ist das füllt? Wird FÜ nicht. FÖ verführt. Für ja. ja, warte mal, das war auch äh, nicht so. Äh, Nico, kannst du mal den LKW mit der Baustelle runterfahren? Ja, kann ich. Alter, wie langsam fährt der LKW hier? So. so, wie war das jetzt mit den Rampen? <lacht> Einfach auf offener Straße. zu uns auf den Hof. Ja, passt. So, ein wunderbarer Auftrag. Ah, jetzt. Halt, Erik, nicht bewegen. Jetzt. Jeder ich bewege, bewege, ihn. Ihn, bewege mich nicht. Warum? <lacht> wo will der denn, Bagger gerade hin? Jetzt jeder von uns 33 Euro. sieht doch schön aus, oder? Wie ist es geworden? Ist so schön geworden? Sogar Heim. die Mülltonnen hat sie sich schon hier schon herbegfemt. Das Haus <lacht> ist das Haus ist schön gebaut, ja klar, natürlich sagt von uns. Ja, ich würde schaukeln. Geht das? Ich okay. Nee. Möchte will Dominik für monatlich 2.000 Euro einstellen? Hä? Ich kann ja den Arbeiter einstellen, der heißt Dominik. Ja natürlich, das heißt, ich glaube ich nicht was der bringt, aber stellen ihn mal Den kann man als Vorarbeiter ja. nehmen, große Sprüche und sowas. Einen schönen guten Tag, wie geht's Ihnen? Papiere bitte. Sie, sie, sie wollen mir Ihre Papiere nicht zeigen? Ja, das, das, das gibt leider hier... Oh. Die warten auf beitretenden Spieler. Hä? Ich grüße euch, der Klaus ist aus dem Urlaub zurück. Hey. Hallo. Hallo Klaus. Klatsch. Was oh, servus Klaus? Arter. Klaus, Klaus, Klaus. Man sieht aus wie mein bruder hier, glaube ich, ne? <lacht> ja, ihr seid euch ein bisschen ähnlich. Wo, wo wollt ihr denn irgendwann mal die S auf erste <lacht> Folge jetzt hier beenden oder? <lacht> ich dachte, die ist schon längst beendet. Wir haben nicht mal eine Verabschiedung gemacht. Ja. Auch eine Verabschiedung, so professionell Pro, sind wir doch nicht. Dann verabschieden uns von der Folge. Okay. Tschüss, Folge. Ja. Das war die, das schon mal. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ja, wieder Folge. Ne? Ja. Ja. Tschüss. Hey, Horst. Jawohl. Ja, yeah. hey, du bist Klaus! Klaus. Ja.